Wo bin ich? Okay, vom letzten Savepoint aus. Wenigstens das. vollkommen daneben Ich gebe dem voll weg. Ich habe halt gar nichts jetzt außer dieser Elektropistole gegen diese Zombies. Aber ich bin nicht vergiftet. Ich habe voll daneben gehauen. Okay, mit der Waffe kann ich noch nicht so gut ziehen. Die ist ein bisschen mühsamer. Wo muss ich jetzt hin? Rüber links. Jetzt fehlt mir noch der Turmstecker. Habe ich grünes Kraut oder sowas? Nicht mehr viel. Dann warten wir noch mit heilen. Äh, also, war mal, wie war das noch mal? Ich habe es doch schon rausgefunden. Turm links Mitte, Dame rechts Mitte. Das heißt, der König ist hier. Und Turm und Springer an derselben Wand, das heißt, die Dame ist hier. Jetzt brauchen wir so ein bisschen scheiß Und ich brauche Munition. Ich bin da so ein belegen, ob ich es auf easy stelle, ehrlich gesagt. Es wird mir echt zu viel langsam. Also es wird einfach zu schwer. Ich renge ja komplett ohne Munition. um das zu tun. Es ist nicht rotes und blaues, dass man es. ich jetzt keine Waffe mit. Ich glaube ich weiß wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ja, wahrscheinlich werde ich für den Elektroschocker auch eine Ladung kriegen. Mal kurz. Okay, also ich muss zurück an den Anfang. Wie komme ich da wieder hin? Ich muss eigentlich durch die Kanalisation und darüber an diesem Monster hier vorbei, damit ich da hinkomme, in den Arbeitsraumaufzug und da wahrscheinlich den, den Turm holen. War ich hier schon mal im Ausgang? Nein, war ich nicht. Uh. Ah doch war ich, ich Idiot. Das geht ja nach unten hier. Oh ne, come on. stand Erforderlich. Komm, ich habe auch kein Messer, das heißt ich kann nicht punchen. Ich komme gut vorwärts mit den Rätseln, aber. gerade echt fest deswegen das ist ein riesen problem ich kann auch sonst nirgendwo hin das ist der einzige weg also ich muss mich eigentlich basically jetzt hauen lassen von dem weil ich kann meine waffe nicht nehmen und sie ihm einfach über den schädel ziehen oder so Okay, der Spaß ist weg, das ist schon mal etwas. Ich dachte jetzt ist noch da. Ja, ich glaube, wenn ich nochmal sterbe, dann ändere ich die Schwierigkeit, weil... Das ist ein bisschen sehr schwer teilweise. Ich meine, es ist ja einerseits auch voll gut, wenn es nicht einfach immer easy ist. bisschen Herausforderung gibt, aber das ist einfach zu viel gerade so. Nicht diese hässlichen... Hinter mir ist Ah, oh, come on. Da hinten ist der Turm, ich sehe ihn. Stehen eh in zwei Sekunden wieder auf. Hätte ich diesen Raum gebraucht. Ich hole mal wieder runter, ich will mal gucken was passiert. Na hey, geht kacken. Was ist hier unten denn noch? Wo bin ich denn jetzt wieder? Unterer Kanal. Ah, damit komme ich... Nein, nein, nein, nein, nein, wir bleiben schön hier oben, Madame. Wer ist das Problem. Jetzt habe ich wieder kein Messer mehr. Und da ist der nächste Spasti. Ich habe echt unterdessen Lust, mich umbringen zu lassen, dass ich das Ganze nicht mehr machen muss. Komm, finde ich mal was, Land muss ich es eh wieder gleich verballern, damit ich da überhaupt eine Chance habe gegen einen Zombie. Okay. Ein Poster, darf ich das mitnehmen? Danke. Raccoon Jazz Festival. J ja, S -Z -F, wie komme ich auf J? Bin ich dumm? S -Z -F. Müsste fast hier oben gewesen sein. Mal schauen wir, wie wir hinfahren. Ich wollte jetzt eigentlich zurückgehen, aber... Hier kommt mir das bekannt vor. Wieso bin ich jetzt wieder hier oben? War mal kurz. Hä? Ich muss doch... Ne, wir gehen runter. Ich mach diesen Turm fertig. Wir machen dieses eine Rätsel zuerst fertig, bevor wir weitermachen. Ist ja ganz cool, dass wir da später zurückkommen. Das müsste hier durch gewesen sein. Genau. Jetzt kommt dann gleich das andere Vieh wieder wahrscheinlich. Da hinten ist es, okay. Nicht hier. So, jetzt kommt der wenigstens nicht schon wieder. Ich meine, unser Main Objective ist immer noch die Kleine zu retten. Und wenn ich nachher da hochgehe, habe ich auch den Polizeibadge dabei. Also: Kiste. müssen wir nachentwickeln halt das kann ich noch brauchen okay so, ich muss noch mal was trinken mein hals ist langsam ich habe gehört man soll sich nicht räuspern weil das schneller heiser macht. Vielleicht ist das ein Fehler. Also sollte ich irgendwie auf irgendeine Weise nochmal sterben? Gehen wir auf Easy. Fertig. Keine Diskussion. Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Kein Strom. Hab man gesehen. Hauptstromversorgung. Was für ein Zufall, dass direkt da ist. Ah, kein Erste-Hilfe-Spray. Schade. Oh. Ich habe absolut geraten gerade was ich ma machen muss. Da ist Daddy. Ja und jetzt? Hat nichts, wenn ich auf den schieße, ne? Oder? Okay, so kann ich noch mal einen Hit nehmen. Sage ich ja <lacht> die ganze Zeit. Auge ah, aber deswegen, weil es der Vater ist, da sagt er doch es brennt, es brennt und so. Das war da immer noch ein Mensch ist. Der ist auch unsterblich. jetzt wissen müsste, dass ich nicht einlaufen darf. Ich dachte, ich bin weit genug hinten. So, weißt du? Aber ja, ist gut. Okay. Also ich heile mich jetzt teilweise an, bisschen. Ja, komm mal her, ich, ah, fuck, ich muss ich hier drüben betreuen, du Wichser. Alter. Ja, du bist ein ganzer Armer, ich weiß, komm her. Ich mach bald mal Feierabend. Ja, vielleicht eine halbe Stunde noch, mal schauen. Ja, fuck that! Komm her, du hässliche Mistgratte. Okay, der ist absolut useless, so. Ich eine Überraschung für dich. So, wenn sie da nicht trifft, dann finde ich es frech, weil das ist da, wo es mich vorhin getroffen hat. Oh, dieser Rage Mode ist scheiße. Okay, ich kann auch den so menschlichen Teil treffen. Das ist schon mal cool. Notfalls hätte ich noch die Stun Grenade. überlebt nicht schon wieder, bitte. Endlich. Tut mir so leid, das dauert alles eh ja, tut mir leid, dass ich deinen Vater umbringen musste, weil er sonst uns nicht tötet. Sorry. Passiert mal. Kennt man ja. Familienprobleme. Kann man nichts machen. Naja, jetzt plötzlich ist sie wieder wichtig, hä? Ich glaube, die mutiert bald. So wie Lisa im ersten Teil, ist Sherry im zweiten Teil einer der Hauptgegner. Glaube ich. Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam sie plantiert. Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht! William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe! Dieses Gespräch ist vorbei! Warte! Warte! Ich, ich kann etwas tun! In meinem Labor! Es ist nicht weit! Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry, Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hole dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Ja, sie hat nicht unrecht. Ich weiß es ja nur nicht, wo das Labor ist. Ist das hier oben? Kann ich da durch diese Tür? Nee, die ist kaputt, ne? Ich muss aber hier durch. Ich kann nicht mal speichern. Ich glaube nicht, dass sie mir jetzt irgendwas entgegenwerfen. Nicht mit Sherry. Ich glaube nicht, dass hier Zombies kommen. Wir sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Aber ich weiß nicht, ob ihre Mom ihr wirklich helfen will. Oh, gut. Die naja. Nice. Okay, geht's bald wieder gut. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Sollte ich das alles überprüfen? So, so. Lustig. Wenn ich auf der App schaue, dann hat, haben alle Leute ganz andere Farben als hier im... Streamlabs. Also. Das ist zum Fahren. Allein schon, dass wir jetzt die Waffe bereit machen, ist ein schlechtes Zeichen für mich. Ah nein, okay. So. Wird nicht so geil sein, wie es im ersten Moment vielleicht aussieht, aber mal schauen. ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Ah, hey, ah. Sherry, komm her. Ah. Ah. Ah. Ah. Hey, halte durch, okay? Mist. wird in Kürze erleicht. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ist okay, ich hab dich. Komm schon. Ja, ich wollte eigentlich langsam Feierabend machen, aber... Ich will wissen, wie es okay. weitergeht. Ich will wissen, was mit Cherry passiert jetzt hier im Nest. Also wir werden sie sicher noch abliefern, schauen, was passiert. Und eventuell dann beenden. Ah, okay. Das finde ich ganz cool in Resident Evil allgemein. Dass die versteckten Trophäen Storyfortschritte sind. Dass man... Nicht einfach sieht, ah ja, keine Distortion. ja, easy. da auch, besiege Yorn. Ah, okay, Yorn kann man zweimal besiegen. Dass man diese ganzen Story-Fortschritte ein bisschen versteckt. Hinter versteckten Trophäen. Klar, man kann nachschauen und sich spoilern. Ich ist mir egal. Ähm, aber man kann sich halt auch einfach laufen lassen. Und man sieht halt vor, das und das ist angefragt, aber vieles ist versteckt. Das sind dann die Story Progress. Das finde ich ganz cool eigentlich. Okay, die ganzen Türen können wir nachher noch untersuchen. Das ist voll unheimlich, diese Labore hier unten. Okay, da ist nachher eine Kiste und eine Schreibmaschine. Das ist schon mal gut. Das muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hm. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Wir müssen das ID-Armband haben als Ausweis, dass wir über hereinkommen. Das macht Sinn. Oh, hier ist viel. Ja, okay, wir beenden jetzt mal. Ich bin langsam durch. Nach 6 Stunden ist okay. Zugang verlassen. Alter, die pennen so wenig. toby Jackson hat doch immerhin noch ganze vier Stunden geschlafen. <lacht> Sarah nicht mal mehr drei, ja, zwei. Walt, ja, eine Stunde, eineinhalb. Anthony, so 40 Minuten. Cyril wieder zwei Stunden. Desmond, ja, fast zwei. Wayne ist nie rausgekommen. Also, entweder das jetzt hier von der Zeit her oder er ist tot. Beides technisch gesehen möglich. Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt auf Leicht spielen. Ich nur mal so kleine Anmerkung. Ich behalte das Messer mal. Und das Armband. So. So was ich noch machen muss, ist äh, in der Pause. Auch eine Facecam einbauen, eventuell, dass ich eine Pause mit und Pause ohne Facecam habe. Aber das machen wir jetzt nicht. Sondern ich beende jetzt das Spiel. Ach, jetzt kommen die Trophäen hier. Guck mal Ja, Leons Kompanie und Claires Kompanie. Ich glaube, wir müssen beide spielen. Ich gucke mir das noch an. Wenn ihr auf YouTube schaut und im Titel steht Claire, dann wisst ihr ja, dass die Leon-Kampagne kommen wird. Wenn im Titel nur steht Resident Evil 2, dann kommt da vielleicht nichts. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja.